Hallo, mein Name ist Harald Kleb. ich bin 42 Jahre alt und bin seit März 2021 wieder bei der Firma e tätig. Mein Aufgabengebiet bei der Firma e umfasst den Bereich Produktion in der Metallwerkstätte und auch die Montage sämtlicher Anlagen von der Firma e -Tech. Was mir bei der Firma iTech e gefällt, ist die kollegiale Zusammenarbeit, auch unter größeren Schwierigkeiten. Nachhaltigkeit bedeutet für mich, ressourcenschonend mit unseren umweltgegebenen Ressourcen umzugehen.